Piranha Weiß. Nom nom nom nom nom nom Ladies and Gentlemen. Alter, warum ist denn das nicht so. Ah! Ah, ah, ah, meine Haare. Ah! What the fuck, Alter? Fick dich, du scheiß Brille. Ladies and Gentlemen, herzlich Willkommen zu ELEX! Yes! Endlich! Ähm, hab mich ewig auf das Spiel gefreut, aber so richtig lange und ähm, ich freue mich mega das jetzt zu zocken. Das wird richtig geil werden, das wird richtig geil, Als ich als großer Gothic-Fan ähm, kann mir dann auf jeden Fall eine richtig gute Meinung dazu bilden, also ich hab eine, bin ja langjähriger Gothic-Fan, hab die Spiele auch übelst oft durch, naja, zumindest den ersten und den dritten einmal. Hallo, Backspace zurück ähm, freue mich jetzt auch auf Felix. mal gucken, wie das so sein wird ob es das alte Gothic-Feeling in sich trägt oder nicht oder ob es ein Reihenfall wird wie Risen 2 und 3 neues Spiel, würde ich mal vorschlagen ähm ich denke ich mache erstmal auf normal ich hasse das bei den Gothic-Spielen also wenn, wenn ich so Spiele von Piranha Bytes habe, dann mag ich eigentlich keinen Schwierigkeitsgrad, den man einstellen kann das habe ich auch irgendwie bei Gothic 3 nicht so gemacht. Ich mochte eher, dass, dass es halt eine Schwierigkeit gab, so wie bei Dark Souls. Und man sich selber darauf einstellen musste. Der Planet Magalan. Unsere Heimat. Vor 160 Jahren wurde sie durch einen Meteoriteneinschlag fast vollständig zerstört. Doch es gab Überlebende die sich aus den Ruinen der alten Welt wieder neu erhoben. Die Schwachen flohen in die Wildnis, wurden größtenteils dezimiert oder versteckten sich hinter dem Schutz der neu formierten Gemeinschaften. Die Staaten kämpften um die knappen Rohstoffe und Waffen, die die alte Welt ihnen hinterlassen hatte. Doch der Meteor brachte nicht nur Zerstörung. Auch ein neues, bisher völlig unbekanntes Element kam auf unsere Welt. Elex. Es verlieh den Menschen unglaubliche Macht und die Fähigkeit, übermächtige Technik zu entwickeln und viele Arten von Magie zu wirken. Doch das hatte seinen Preis. Elex in seiner reinen Form führte zu Degeneration der vegetativen Systeme des Körpers. Diejenigen, deren Geist stark genug war, konnten diesen Verfall überwinden und wurden zu emotionslosen und synthetischen Abarten der Gattung Mensch. Sie nennen sich selbst die Alps. Es dauerte nur wenige Jahre, bis die Alps stark genug waren, um den Rest der freien Menschen zu jagen und ihre Existenz zu bedrohen. Seither führen wir einen erbitterten Krieg gegen ihre Ausbeutung und Tyrannei. Einer der alt, ein aufstrebender und siegreicher Feldherr ist der effektivste unter ihnen. Wir nennen ihn die Bestie von Xarkor. Er ja, sah so ein bisschen aus wie... Uh der hat mich an Shepard erinnert aus äh, Mass Effect. Shepard ist jetzt ähm, nach Mass Effect 3. Hat er jetzt einen neuen Job angestrebt. Hier in Elex. So. Richtig geile Texturen. Boah. 4K-Auflösung. Nein, ich, ich mecker nicht. Ich mache nur ein paar Spieße. Ich weiß, dass ich Elex nicht... Ihr, Leute, ihr solltet Elex nicht nach der Grafik beurteilen. Weil es von vornherein klar war. Das... Ich es gleich nach der Katzine am besten. Wir sind auf einem wunderschönen Planeten gestrandet. Leider nicht Pandora. Aber der sieht auch ganz schön aus. Und wir wurden abgeschossen. Ich denke mal, das ist unser Charakter. Coole Rüstung. Was hat der denn für Augenbrauen, ey? Alter, sind die dicht. Der hat ja mehr Augenbrauenhaare als manche Menschen auf dem Kopf. Boah. Das muss das Elex sein. Alter, diese Augenbrauen, ey. Das sind zwei Zensurbalken über dem Kopf, ey. Das ist voll der Rock Lee. So erfüllst du also deinen Auftrag. Du kennst unsere Direktive. Du weißt, es gibt nur eine Konsequenz für dein Versagen. Und das ist der Tod. Denk ich mal. Was sind das denn für Soldaten, Alter? Die schießen in die Rippe. Sind die irgendwie zurückgeblieben? Warum schießen die dem nicht in den Kopf? Ja, ist ja klar, dass er das eventuell noch überlebt. Jetzt werden wir auch noch beklaut. Super. Ja, ich muss dazu auch sagen, ich habe das, ähm, ich habe das Let's Play von Gronk äh, gesehen. Das Preview, deshalb weiß ich so ein bisschen halt äh, über den Anfang schon Bescheid. Aber halt nicht allzu viel die erste Stunde oder so. Ja, aber das sind richtige richtiger Genius, Alter. Schießen ihm in die Rippe anstatt in den Kopf oder ins Herz oder in die Lunge. Dort, wo er fatal verwundet ist und dann noch mit Sicherheit stirbt. Ja, Genius. Ey. Das Elex hat den auf jeden Fall auch so ein bisschen Intelligenz weggebrutzelt. So. Jetzt befinden wir uns hier in der Welt. Oh, ist das geil. Oh, ich, ich darf nicht zu sehr hypen. Ich darf nicht zu sehr hypen, weil... Äh... Ja, ich darf nicht zu sehr hypen. Ich will nicht eine zu, erwa hohe, ah, zu hohe Erwartungshaltung an das Spiel setzen, die es dann vielleicht nicht erfüllen kann. Ich gehe da ganz vorun, un, vor und... vor Unvoreingenommen, so. Äh, ran. Ich überleben will, muss ich mich beeilen. Warte mal, kann ich das Subtitles machen? Äh, Audio? Ja, warte. In Play? Untertitel. Da. Eine geeignete Waffe bin ich erledigt. Ich habe zwei Forster. Mit denen reicht das. Ähm, was wollte ich sagen? Ach ja, beurteilt Elex nicht nach der Grafik. Denn ich habe äh, so hier und da gehört, dass die Reviews nicht so gut, was die Grafik angeht, äh, ausfallen. Das ist vollkommen in Ordnung und ähm, hat man, jeder, der ein Gothic-Game gespielt hat, jeder, der ähm, sich da in diesem Universum auskennt, der hat das auch erwartet. Es ist vollkommen normal. Piranha Bytes ist halt ein kleines Studio in Deutschland und ähm, kann dementsprechend auch nicht up-to-date Grafik liefern, wie es ein, äh, was weiß ich, ein, ja, an Crisis oder so machen könnte. In der Theorie. Die benutzen ja auch eine ganz andere Engine. Das ist auch nicht der Schwerpunkt von Risen, äh, von, von, von... Elex, meine Fresse. Ich muss mich, ich muss mich jetzt erstmal an den Namen gewöhnen. Das ist auch nicht der Schwerpunkt von Elex. Ne, das, der Schwerpunkt der Piranha-Bald-Spiele liegt ja nicht in der Grafik, sondern in der Welt, in dem Erkunden, in dem Gameplay, in der Story und natürlich in der Immersion. Und dass man sie oft speichern muss. Und darauf freue ich mich. So, ich speichere mal hier. Und dann wird erstmal alles gelootet. Was ist das denn für ein mickriger Jump hier? Alter, so lange hast du jetzt auch nicht gelegen, dass du auf einmal nicht mehr hoch springen kannst. Äh? Äh? Ich kann nicht mehr springen. Ah, jetzt. Das geht doch hier. Also, bewegungstechnisch lässt sich das auf jeden Fall viel, viel besser und angenehmer spielen als Gothic, als Gothic 3. Ich vergleiche das mit Gothic 3, ähm, weil Risen 1 habe ich nicht so krass gezockt, wobei die Bewegung dort auch nicht so viel äh, besser war. Ja, es ist auf jeden Fall, es, es, es fühlt sich wendiger. So, lass mal schauen hier. Okay, die Animationen sind teilweise aber doch immer noch sehr äh, hakelig und stumpf. Aber hey, wie gesagt, kleine Studio, man sollte sowas nicht erwarten, sondern halt Wert auf die Story und so legen. Und auf die Welt und es sieht gut aus. Ich muss schon sagen, es sieht fucking gut aus. Meine Brille rutscht. Ach man, diese scheiß Brille. Was ist das? Emotionen? das ist der Elex-Entzug. Ich muss längere Zeit bewusstlos gewesen sein. Ohne meine Elex-Ration. Ich war ja schon öfter mal auf dem Trocknen. Aber so schlimm hatte ich es noch nie. <lacht> ja, das ist so, die Leute, für alle, die es noch nicht gecheckt haben oder äh, die Story sich da nicht so ein bisschen angeguckt haben. Ähm, es ist so, die Leute, die halt auf Elex sind, die man ja auch ähm, im kurzen Preview-Video gerade gesehen hat, die Alps, die verlieren ihre Emotionen und wenn sie dann längere Zeit ohne Elex sind, dann treten all diese Emotionen, die sie unterdrückt haben, treten dann mit einem Schlag wieder ein. Also wenn ihr zum Beispiel, wenn die Alps ähm, jetzt, äh, keine Ahnung, wenn ein Alp viele Morde begangen hat und dabei nichts gefühlt hat und dann irgendwann einen Entzug macht, dann holt ihn das alles wieder auf einen Schlag ein. Und ihr könnt euch ja denken, was dann passiert, in den meisten Fällen. Das ist halt ein zweischneidiges Schwert. So. Ähm, ich sehe da hinten schon eine Ratte, aber ich brauche eine Waffe. Ich werde diesen Teil zur Feier des, äh, des Let's Plays und dass ich Schuss. endlich meinen scheiß Key bekommen habe. Die Ruine da könnte mir Schutz bieten. Vielleicht finde ich da noch etwas Brauchbares. Und dass ich meinen scheiß Key bekommen habe von MMOGA, weil die es einfach tagelang nicht geschissen bekommen haben, mir den Key zuzuschicken. Ja, lass mich doch reden! Ich bin von einem freien Menschen kaum noch zu unterscheiden. Das ist auch eine Folge meines elix entzugs Lass mich reden. Ähm, zur Feuer des Let's Plays werde ich diese Folge äh, doppelt so lang machen. Das heißt, ja, 40, 45 Minuten. Quick Slot benutzen. Ach, ich habe sogar eine Waffe. Sauber. So, wie lock ich an? Ah, auf Rechtsklick. Oder? Nee. Hä? E, was? Mit genug Ausdauer kannst du wohl so leichte und schwere Angriffe miteinander kombinieren. Wieso sind leichter Angriff auf linker Maus, Klick und schwere Angriff auf E? Je länger diese Kombo, desto mehr Schaden verursachst du. Okay. What the fuck? Okay, ich muss da erstmal durchblicken. Das Kampfsystem wirkt momentan noch verdammt träge und äh, unausgereift. Kranke Pestratte. <lacht> ja, einmal rohes Fleisch von einer Pestratte ist äh, auf jeden Fall sehr gesund. Kann man ohne Bedenken essen. Was haben wir denn hier? Ein Energiespeicher. Ein Heiltrank. wer auch immer sowas hier liegen lässt. Ich freue mich schon darauf, hier alles zu erkunden. Das war ja in Gothic schon richtig geil, wenn man Sachen erkundet hat. Und hier geht das ja noch besser mit dem Jetpack. Das wird geil. So, das kann ich nicht öffnen. Könnt ihr jetzt da durch? Oh ja. Ich spüre schon hier direkt Skyrim-Vibes. Also ich werde hier auf jeden Fall verdammt viel Stunden an Erkundung investieren. Kann ich aufs Dixie klo gehen? Nee, leider nicht. Aber man kann klettern. Und vielleicht hier rüber? Oder auch nicht? Warte. Guck mal, ich will schon direkt hier hoch, weil ich irgendwie vermute, der Gothic-Spieler, der ich bin, vermute ich hier irgendein geiles e Egg oder Versteck oder so. Aber da ist eine Alpha-Wall, da können wir nicht durch. Warte. So, wir könnten jetzt auch in dieses Haus. Was ist das denn? Crony. Eine meiner Crony-Einheiten. O3. Sie ist beim Absturz komplett zerstört worden. Nein! Ich frage mich, wo Crony O4 hin ist. Wenn er noch aktiv ist, finde ich ihn vielleicht hier in Eden. Mal sehen, ob ich ihn orten kann. Neue Mission. Eine halb defekte Blechdose. Jetzt müssen wir Crony 4 finden. Äh, ich weiß noch nicht, ob ich jetzt darunter schon soll ins Haus oder mich hier erstmal noch um umgucken. Äh, ich gucke mich erstmal hier um. Wer weiß, wer weiß. Lassen wir uns überraschen. Vielleicht finde ich ja hier ein neues Versteck. So, auf Shift kann ich sprinten. Das mit der Ausdaueranzeige ist auch neu. Hat so ein bisschen Dark Souls-Vibes. So. Aha, Doppelschiff ist... Äh, warte mal. Hä? Wie mache ich denn eine Rolle? Hallo? Ach so, ne, eine Rolle mache ich auf Doppel-W. Äh, ist nichts. <lacht> Wie ärmerlich er immer springt, ey. Oh, die Leute von meiner Haustür sind auch mega laut gerade. Diese Besovskis. Ich klatt, ich, ich da. Ich spring da gleich runter. Im Fenster. Jetzt singen die Waka waka. Also manchmal würde ich da echt gerne so eine Rauchbombe oder so einfach just davon runterwerfen. Mhhh, mm, kann ich hier hoch? Hallo? Hä? Äh? Spring doch! Okay. Ja, das ist noch alles. Sehr stumpf und guckelig. Ich brauche echt ein Jackpack. Oh, was haben wir denn hier? Ah. Hallöchen, du kleiner Weißer! Bam! Huh? Was war ein Kuh gerade? Da, da unten links ist so eine Leiste, so eine komische. Deine Gesundheit ist gesunken, benutze Heiltrank, um. Deine Gesundheit... Ja, Heiltrank. Wirst du meinen Trick unterbrochen, wird die Heilung auch unterbrochen. Ja, ist ja logisch. Um meinen Angriff abzuwehren, kannst du parieren oder auch zweimal ausweichen. Häufig kannst du einen Angriff auch durch eigene Attacken unterbrechen. Ach ja, stimmt ja, ich habe ja auch noch parieren. So. Also ich werde das Spiel so spielen, wie ich Gothic grundsätzlich immer spiele. Und zwar werde ich das größte Arschloch von allen werden und alle unterwerfen. Und jeder, der sich gegen mich auflehnt, wird sterben. dann wir den. Einmal Rustfleisch erhalten. Lecker. Noch mehr Pfeile. Oh, uh, wir haben Elix bekommen. Ich weiß noch nicht, was genau es hier so für Klassen gibt. Da habe ich mich nicht ganz so informiert. Ich will mich eigentlich überraschen lassen. Aber ich denke, irgendwas Magie ist. weil Magie. OP! Amulett des Abenteurers. Hier haben wir schon direkt das erste Versteck, sauber. So. Hier ist Rüstung, glaube ich. Ja. Hier. Äh, Wert 400 irgendwas. Schlösser knacken. Uh, Schlösser knacken plus 1, Rüstung plus 5. Steigert den Rüstungswert und Schlösser sind leichter zu öffnen. Das ist doch cool. Nehme ich mal gleich. Hä, hallo? Anlegen? Wie lege ich denn das an? Ach so, einmal draufklicken oder was? Und jetzt sind wir wieder direkt am Anfang. Okay. Gut, dann kann ich jetzt auch bedenkenlos in das Haus. Warte mal, vielleicht soll ich einen Trank nehmen. Look, look, look, look, look. Hm. Lecker, Erdbeer. Oh, fuck. Das war nicht so klug. Dieses Doppeldingens geht mir so auf den Sack. Doppel drücken zum Ausweichen. Ja, das geht mir echt auf den Sack. Ich habe eine Ratte. Stirb! Einmal Knochen erhalten. Was haben wir hier? Setzerbogen. Ich habe einen Bogen erhalten. Sauber. Eisenerz. Stern, Wein. Und ein Kugel natürlich, der darf nicht fehlen. Oh, Klebeband. Klebeband ist übelst wichtig. Egal in welchem Szenario. Klebeband ist einer der wichtigsten Items, wenn nicht sogar das Wichtigste. Neben Toilettenpapier. Äh, ja, ich habe den Bogen behalten. Ich würde mal ganz gerne ausrüsten, wenn ich das kann. Bogen fällt unter Gewehr, Gewehre. Okay, was gibt's denn eigentlich? Munition? Magie? Schwer, Gewehre. Zweihändig, einhändig, okay. Einfach halt, suchender Pfeil. Fächerschuss, what? Okay, interessant. Geschicklichkeit 10 von 10, Stärke 10 von 10. Okay, super. Ich habe auf jeden Fall die nötigen Werte. Pack ich mal auf. Nee, warte. Ich will den auf... ich will den auf 3 packen. Äh, auf 2 packen. Hallo. Pixel zuweisen da, y. Zack. Okay. So. Und meine Tränke? Wo waren die jetzt nochmal? Äh. Was? Fähigkeiten? What? Alter, sind das viele Perks. Okay. Sechster Sinn. Zeigt dir Feinde auf der Minimap an. Okay, das ist ja cool. Berserker. Schaltet Gildenlehrer frei. Zusätzlicher Widerstand gegen... Outlaw. Ach, das sind wahrscheinlich die Fraktionen. Kleriker. Zusätzlicher Widerstand gegen Feuer. Neue Ausrüstung bei Gildenhändlern. Ach, das sind vielleicht die Feuermagier. Psyfähigkeiten. Halten entweder länger an oder richten größeren Schaden an. Okay. Da muss ich hin zu den Klerikern. Denke ich. Und Berserker, Magie, magische Sprüche Oh, fahrzeug. Die sind aber auch magisch. Waffe verzaubern. Welcher Schuss? Suchender Pfeil. Äh, ich glaube, das sind so, so eher die paladine Die haben so Magie und Nahkampf gemixt. Die aber glaube ich zu den Klerikern. Ein Mann mehr. erhöht der von der Suggestion? Erlaubt dir in bestimmten Dialogen andere mit Hilfe von Gedankenkontrolle zu beeinflussen? Das hört sich doch fucking gut an. Ich glaube, ich gehe zu den Klerikern. Es ist entschieden. So, jetzt würde ich mal ganz gerne wissen, wo ich meine Tränke ausrüste. Hallo? Da. Kleiner Haltrank. Nein, die wollte ich nicht nehmen. Oh, leck mich doch. Ich wollte den eigentlich zuweisen. So, jetzt habe ich einen Bogen. Verrottete Technologie der alten Welt. Hier ist nicht mehr viel zu holen. Egal, wir nehmen trotzdem alles mit. Man kann ja nie wissen, wann man mal eine Suppe braucht oder so. Oder Klopapier. Mit gezogener Waffe kann ich leider nicht looten. Hinsetzen. Einfach nur, weil ich's kann. Mach ich gleich mal ein Screenshot von, wartet. Ähm, <lacht> das sieht ja witzig aus. Oh. Geh auf. Geh auf, du Hund. Elektroschrott, das nehmen wir auch. Die Trächer. oh, die brauchen wir auf jeden Fall. Schön die. Alter, bin ich geil. Ich habe sogar. Ach, nee, doch nicht. Wow, wo kommt der denn her? so gerade, ich habe zwei Ratten gleichzeitig gekillt. Was kann ich jetzt also auch Kuh machen? Da steht Kuh unten links. Ach so. Oh, wie geil ist das denn? Damit mache ich eine Superattacke oder so. Ich hab die Ratte gleich Setzen gelegt, ey. Äh, die hingesetzt. Guckt euch. <lacht> Guckt euch die mal an, ey. Wie der wie so ein Saftsack überm Stuhl hängt. Sehr witzig. Nein, ich will mich nicht auf dem Stuhl setzen, vor allem in die Leiche der Ratte, Ugh, eklig. Ich will die Ratte looten. Oh, einmal kurz in die Luft gegriffen. Knochen, Knochen. Ey ohne Scheiß, ich fühle mich hier gerade wie bei Fallout 4. In so einem postapokalyptischen -apokalyp Szenario, wo ich die ganze Zeit einfach nur loote in solchen Häuserruinen. Hier liegt so viel Schrott, den ich eigentlich nicht brauche. Zack. Naja, egal. Die Ratten müssen so oder so dran glauben, weil sie Erfahrung bringen. Selbst Kleinvieh macht Mist. So, Elektroschot nehmen wir auch mit. Und hier liegen überall kleine Heiltränke verstreut. Herausnehmen. Öllampe. Nehme ich mal alles raus. So, Elixid nehmen wir auch. Bloß nicht das Elixid vergessen. Das klingt wichtig. Ach ja. Passus 1. Die Jagd beginnt. Das haben wir auch schon direkt den Titel für die Folge. Kalax, diese Schwein hat mich verraten. Mehr noch. Er hat mich hinrichten lassen. Aber ich bin noch da und ich werde nicht eher Ruhe geben, bis Kalax im Dreck vor mir liegt. Das ist doch mal die richtige Einstellung, genau so. Wir werden sie alle leiden lassen. Magnesiumfackel, Campingstuhl. Ja, kann ich da hoch? Ich sollte hier nicht allzu viel rumklettern, bevor ich nicht meinen Jetpack habe. So, oh, Was gibt's denn da? Achso, so gar nichts. Warte mal, ich frag mich mal, ob es hier einen Quicksave-Button gibt. Tastenbelegung. Gehen, Sprinten, Schleichen, Leertaste. Ah, ne, nicht Schleichen, hier Schleichen. Waffenmodus. Es gibt keine Taste für Ausweichen. Mache ich doch am besten. Ah, welche Taste nehme ich mir für Ausweichen? Hallo? Maus 4, komm. Wenn ich schon zusätzlich Maustasten habe, dann benutze ich sie auch. Was haben wir noch hier? Zielaufschaltung auf X. Ich denke, ich mache die Zielaufschaltung auf Mausrad. Irgendwie bequemer. Diese Taste wurde bereits äh, der Aktion Waffenmodus zugewiesen. Huch, nee, dann nicht. Okay, dann lasse ich das bei X. Oder wie es... Nee, mit Tab kann ich ja... kann ich nicht. Tab ist ja für Inventar. Äh, Adjutor. Das ist das Inventar. Schnell speichern. F5, okay. Die Standardtasten. Hallo, hat er jetzt gespeichert? Hä? Okay. Ich glaube, der hat nicht gespeichert. F5? Warte mal, hat sie jetzt gespeichert? War keins, ne? Ja. Spielzeit nur Stunden 16 Minuten. So, jetzt warte ich kurz. Und dann speichere ich gleich nochmal. Vielen Dank für Ihren Besuch in der Vielen Dank für Ihren Besuch. Hoffentlich gibt es auch einen Ausgang aus dieser stillgelegten Observierungsstation. Ah, mein Jetpack. Der Kerl, der mich bestohlen hat, muss es hier verloren haben. Wenigstens etwas. Es wird mir helfen, mich besser vorzubewegen. Ja, Jetpack. Sauber. So, warte. Zack, F5. 19 Minuten. Ja, okay, das Schnellsprechern funktioniert. Ja. Schnell das, äh, das Jetpacken hier. Auch noch ein bisschen stumpf und hakelig. Es fühlt sich alles so, so unfertig an. Aber ich bin es gewohnt. Werkerhose, Rüstung plus 3. Kann ich die sofort ausrüsten? Geht das? Nee, ich muss sie aufnehmen erstmal. Schade. Ah, du kleine Ratte. Ja, willst du mal mein Rohr spüren? Ja. <lacht> ah. Metallschrott. Kann ich das irgendwie als Waffe nehmen? Wahrscheinlich nicht. Klopapier! Das brauchen wir. Klopapier, Mann, Leute. Wichtig! Prädikat, wichtig. Eigentlich ist Prädikat äh, ein Adjektiv. Äh, eigentlich ist wichtig ein Adjektiv. Und kein Prädikat. Prädikat? Nee, Verb. Warte mal. Ich habe gerade Prädikat mit Verb verwechselt. Ähm, ich rüste mal die Hose aus. Ah, hat sich da jetzt was geändert? Okay. Irgendwie sieht die gleich aus. Ja, okay, die hat unten noch so, so komische Schuhe, denke ich, so, so Fell hat es. Ich höre hier eine Ratte. Da. Ich will mal mit Leertaste die Waffe wegstecken, weil ich noch an die Gothic-Steuerung gewöhnt bin. Ist das so schlimm? So, die haben alle ihre Zigaretten hier gelassen. Wird auf jeden Fall sehr, ein sehr wichtiger Handelsgegenstand für uns werden. Im Hammer. Das Alter, ich habe. Ihre Waffen würden mir jetzt helfen, hm. aber sie werden Sie mir wohl nicht freiwillig überlassen. Ohne Scheiß, dieses Doppelspringen zum Ausweichen geht mir so auf die Nüsse. Kann ich das nicht irgendwie wegmachen? Geh, Taster halten, sprint -Taste halten. Ne, ich will die nicht halten, ehrlich gesagt. Kann ich nicht immer sprinten? Gameplay. Mann, ich kann das hier auch nicht einstellen. Ey, fickt euch doch. Da haben wir einen. hinten ist jemand. man eigentlich auch Screenshotten hier. Bam. In die Fresse. Auch geile Soundeffekte dazu. Das Spiel lädt zum Vorstellen ein. Duras. Duras ist du mega krass. So laut, Dich hört man schon aus 500 Meter Entfernung. Bist du ein Speer oder sowas? Es gab Zeiten, da hättest du mich nicht einmal gesehen, bevor du deinen Kopf verloren hättest. Die Zeiten sind offensichtlich schon lange vorbei. So wie du aussiehst, überlebst du keine zwei Tage in dieser Gegend. Ja. Unterschätze mich besser nicht, Freundchen. Unterschätze mich besser nicht, Freundchen. Du weißt nicht, wen du hier vor dir hast. Das kannst du halten, wie du willst. Ohne Hilfe wirst du nicht weit kommen. Ich gebe dir 24 Stunden. Wer bist du? Mein Name ist Duras. Ich bin Berserker und stamme aus Goliath, der Hauptstadt von Edan. Hauptstadt nennt ihr das. Ihr seid nicht mehr als ein Haufen Wilder, die in den Ruinen der alten Welt hausen. Das Land Edan wäre besser dran, wenn ihr Berserker endlich verschwindet. Wenn du nicht in der Wildnis verrecken willst, brauchst du Hilfe. Also hüte besser deine spitze Zunge. Wo bist du überhaupt hergekommen? Hm. Ich lüge mal. Ich weiß es nicht. Da hast du wohl ordentlich eins auf den Kopf. Das gefällt bekommen. ihm. <lacht> so abgerissen, wie du aussiehst, hast du die letzten Tage wohl einiges mitgemacht. Aber keine Sorge, ich werde mich schon um dich kümmern. Die Gegend hier ist nicht sicher. Vor einigen Tagen ist eine dieser Flugmaschinen der Alps oben in den Bergen abgestürzt. Wenn wir Pech haben, schwirren immer noch ein paar Alps in der Nähe herum. Wir sollten hier so schnell wie möglich wieder verschwinden, bevor sie dich halbe Portion noch einkassieren. Du weißt gar nichts, Jon Snow. Du weißt gar nichts. Tatsächlich? Schau dich doch mal an. Du bist erledigt. Du hast nicht einmal vernünftige Ausrüstung für die Wildnis hier draußen. Du solltest dich besser in den Schutz einer Gemeinschaft begeben. Ich könnte dich nach Goliath in unsere Stadt mitnehmen. Da wirst du erst einmal in Sicherheit. Die Alps sind auf der Jagd und ergreifen jeden, den sie hier draußen herumstromern sehen. Du kannst natürlich auch allein dein Glück versuchen. Nicht weit von hier am Waldrand im Norden patrouilliert eine kleine Truppe Alpsoldaten. Sie würden sich sicher freuen, dich zu sehen. Warum willst du mir helfen? So wie ich das sehe, bist du ein Flüchtling. Ein Gejagter der Alps, so wie alle anderen freien Menschen auch. Und wie kommst du auf diese Schlussfolgerung, Sherlock? Ich meine, wir sehen, wir haben nichts an uns, wir sehen aus wie der letzte Gossenpenner, Wo wir will da wissen, dass wir ein Gejagter der Alps sind, aber ja, nur gut. Warum interessiert dich das? Die Alps greifen jeden freien Menschen auf, den sie hier draußen finden. Ich hoffe, ich muss dir nicht sagen, dass das deinen Tod bedeuten würde. In allen Ländern auf Magalan wird gekämpft. Die Welt befindet sich am Abgrund. Und ein Kerl wie du, dreckig, schwach, vogelfrei, sollte sich besser an diejenigen halten, die den Alps die Stirn bieten können. Ähm, ich denke, ich werde ihn ausnutzen für den Anfang. Quasi als XP-Maschine. Was sagt mir denn, dass es mir bei euch Berserker nicht genauso geht? Hm. Egal, was du über uns gehört haben magst. Glauben würde ich nur das wenigste davon. Mach dir besser dein eigenes Bild. Also, Bild dir deine Meinung. wenn du nicht lebensmüde bist und den Alps direkt in die Arme läufst, hast du Potenzial. Du solltest mir in unserer Hauptstadt Kolien folgen und die erstmal vernünftige Ausrüstung besorgen. Dem kann ich aber zustimmen. Na schön, dann geh vor. Bring mich in deine Stadt, aber schön langsam, damit ich dich im Auge behalte. Dein Misstrauen ist verständlich, aber ich bin die beste Option, die du im Moment hast, falls wir uns irgendwie verlieren sollten. Goliath liegt im Osten am Fuße des Berges. Das Licht unseres Mana-Schreins kann man von weitem schon gut sehen. Jetzt mach schon. In Ordnung. <lacht> Laber nicht so viel. Los geht's. Erwartet auch auf mich. Tiere. Ja. Du wird. <lacht> Super. Dann weiß ich schon genau, was ich jetzt mache. Altbewerkte Gothic-Taktik. Aktion wie Sprinten, Schiff angreifen oder aus welchen Kosten Ausdauer. Sieht ja so oft null, kannst du diese Aktion nicht ausführen. Wie bei Dark Souls. Was ich sehr gut finde. So. Dann pullen wir mal die härtesten, krassen Motherfucker-Viecher hier. da hinten ist doch was. Warte mal, ich gucke mal, ob ich den irgendwie. Ups. Junger Hornwolf. Oh, ich hab echt eine e das sag ich euch. <lacht> Jeder Schlag füllt deine Komboleiste. Sobald du genug Komboenergie hast, kannst du eine Spezialattacke ausführen. Je besser du deine Attacken times, desto mehr Combo-Energie bekommst du so für den Schlag. Bam, bam. Böser, böser Wolf. Böser. Was war das für ein Ding? Böser Hornwolf. Böser Hornwolf. Respektiere meine Autorität. hä? Wieder auch schlägt, ey! Äh! Äh! Als ob er so eine Papierzeitung hat. So. Ja, mit dem Bogen mache ich nicht gerade viel Schaden. Aber was habe ich auch erwartet? Eine mächtige Heilpflanze. Sweet. Dib -dib -dib -dib -dib. So, was gibt's hier oben? Ach, da war ich doch. Boah, ich will schon direkt alles erkunden hier. Sorry, Duras, du musst noch ein bisschen warten. Also ich muss schon sagen, mit dem Jetpack äh, eröffnet sich eine ganz neue Dimension beim Erkunden. Das ist viel viel besser als bei Gothic. Bei Gothic musste man sich ja irgendwie hochbuggen, woher so Steinen. Viel als bei Skyrim und hier kann man einfach direkt das Jetpack nehmen. Oh, knapp. Hallo? Ist hier jemand? Hier war ich auf jeden Fall noch nicht, wenn hier noch Mana-Tränke und so liegen. Mal gucken, was es hier so zu looten gibt. Frag mich, ob ich hier auch unendlich Inventar habe. Ich meine, wenn ich mich recht entsinne, haben die Entwickler gesagt, dass man hier auch unendlich Inventar hat. Was ich sehr befürworte und sehr, mir sehr gefällt. Denn ich hasse Inventarmanagement wie die Pest. Boah, hier sind voll viele kleine Heiltränke. Nehmen Metallschrott. Wird alles gelootet hier. Und natürlich Klopapier nicht vergessen. Falls wir mal scheißen müssen. <lacht> so viel Klebeband. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Alter, wie viel Klebeband hier liegt. Da ist noch eins. So. Nein, das habe ich nicht gedrückt, Alter. Ei, hallo? Warte mal, ich will was probieren. Nee, das geht nicht. Huch, da hängt hier jemand. Hallöchen. Ähm, Ring der Lebenskraft. Nice. Sauber. Haben wir direkt wieder was gefunden. Hier, schlafen. Ich kann auch schlafen. Ich weiß nicht, ob ich schlafen sollte, ich mach's einfach mal. Bis zum nächsten Morgen schlafen, scheiß drauf. Scheiß drauf. nicht steht Duras noch dort, sonst haben wir ein Problem. Jetzt haben wir wenigstens wieder volles Leben. So. Zack. Plus 10 maximale Gesundheit. Ich weiß nicht, ob das viel ist. <lacht> wieder hier aufgeknüpft ist, ey. Warte mal, ist da oben vielleicht auch was? <lacht> Nein, kannst du gar nicht stumpf die Animation. Ja. Vorsicht. Nein, nein, nein, nein, nein. Scheiße. Erstmal kurz aufladen. So. Ah, da hinten liegt doch was: Tasche Schnaps und ein großer Elixitbeutel. 50 Elixite erhalten. Ich weiß nicht, ob das viel ist. Hört sich auf jeden Fall sehr imposant an. Gut. Hier wieder ein Versteck gefunden. Ach ja, immer schön die Gegend erkunden, Leute. Jedes kleinste Fleckchen und jeden kleinsten Zentimeter. Alles wird durcherkundet, weil hier überall sich irgendwas befindet. Mann, nicht diese Scheiß... Ey, ohne Scheiß diese Ausweichrolle. Die geht mir so auf den Sack. Ich sag euch, irgendwann springe ich noch in den Tod damit. Ah. Huch, was war da? Ein mächtiger Heiltrank. Geilo. Hör auf zu rollen. Hör, hör auf zu rollen. Mach das nicht. So, da war die Kuppel, die wir gerade besucht haben. Und hier oben, äh... Das ist wahrscheinlich nichts. Das sieht nicht so aus. Ja, ich denke, das war's es erstmal hier so. Ich glaube, mehr finden wir hier auch nicht. Ach ja. Sieht das geil aus. Und das alles werden wir erkunden. Auch da hinten die Berge. Da ganz, ganz, ganz hinten. So, aber das ist auch ein perfekter Spot, um die Folge zu beenden. Doppelte Länge und die nächsten Folgen werden dann alle 20 Minuten ungefähr lang sein. Wieso habe ich ein so wenig Leben? So. Ähm, ich bedanke mich fürs Einschalten. Das wird auf jeden Fall ein richtig, richtig geiles Let's Play. Ich habe es jetzt schon im Morin und würde mich freuen, wenn ihr auch dabei seid. Mal sehen. Ich bin auf jeden Fall guter Ding. Es gefällt mir schon sehr, sehr gut hier. Hat einen sehr guten ersten Eindruck gemacht. Wo ist denn eigentlich die Brücke? Okay, ich werde dich schon finden. Da hinten ist er. Ja. Ladies and Gentlemen, danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Tschüss.